Also stellt euch vor, ihr seid SchäferInnen und als euch habt ihr wahrscheinlich auch Schafe, sonst werdet ihr wahrscheinlich keine SchäferInnen. Und das Schöne für euch, es gibt ja eine große grüne Weide ohne Zaun, ohne Tore und ihr dürft da eure Schafe draufbringen und die können da kostenlos fressen. Das grünes Gras, es wächst sehr schnell und alle eure Schafe werden satt, da, das ist super. Erster kleiner Haken, das dürfen auch andere SchäferInnen, aber es ist wirklich nur ein kleiner Haken, weil es vielleicht ein bisschen Gedränge manchmal gibt, aber die Wiese ist groß genug.